Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel B. und ich bin zurück zu Headspace Tales of the Spirit, die Definitive Edition. Dieses gibt es gerade mitten aus dem nichts aufgetaucht, okay. Ähm, ja, eher wie ein Schiffshalter. Sie? Okay, äh, ja, wie man sieht, Patty hat es uns angeschlossen und ja, juri und die anderen sind noch auf dem Schiff und ja, der Mast ist umgekippt, also ja, wahrscheinlich ist da irgendwas passiert. Ne? ich konnte den schon wieder nicht ausweichen. Da müssen wir jetzt eigentlich hin? So, wir testen mal Patty aus. Geschick, stand da gerade. Okay. Ich weiß nicht, mal das war. Er hat es Okay. Komm mal, äh, unten. Direkt, was das ist, ne? Explosiv Art. Au. Ja, das ist ein Zufallszauber, ne? Ja. Ja, ich nehme so viel Schaden. Ja, lass mich Naruto running. Ich renne hier wie Naruto. Einfach weg. Ich glaube, ich möchte den Angriff lieber da haben man will machen wir mal da äh variable abzug kleiner chef koch riskanter einsatz und brennen ist dann je nach eingabe von mein gott soll ich mir ein merken so knallbombe ich glaube ich hier Knallbombe und dann Trick, Trick und der Zauber kommt da ein. Da, kritische Form. Okay, jetzt kämpft sie ganz anders. Cool. Warum nicht, Bootsmann? Okay. Ja, müssen wir noch alles hier ein bisschen lernen mit ihr. Aber wird schon. So ausguckt, wenn man der Backboard Bug frei machen. Wir versenken jeden äh, leidigen Kutter, der sich uns in den Weg stellt. Okay, jetzt zu ihrer Verteidigung, du hast die meiste Verteidigung wahrscheinlich von allen. Ich glaube, es zählt sogar also die meiste Verteidigung. Ne? geschrieben versuchst mit zehn. es hm wird sich nicht da muss das muss anders gehen da kann man jetzt darüber oder was ich dachte er macht wäre umgekippt wie sie auch ich würde sie putzig warum hatten wir sie nicht in der normalen version nicht da ich die normale version gespielt hätte und da ja okay das ist offensichtlich jetzt hier aber ja er habe mich früher so geärgert ich bin nicht so gut, so ich ich nicht nicht nicht nicht hat mich das so geärgert. Ich hatte nie eine Xbox und ja, ich habe gesehen, bin zum ersten Mal über die Tales of Serie gestolpert, als ich von Tales of Vesperia gehört habe. Dann habe ich erfahren, dass es nur für Xbox ist und das war Kacke. Und ja, das fand ich ein bisschen doof. Okay, diese Formwechsel tut aber nicht irgendwie aber nicht irgendwie äh... was wollte ich jetzt sagen keine Ahnung <lacht> irgendwie voll im fahren verloren ey oh. da habe ich Angriffsform. keiner keine Ahnung, was ich sagen wollte. ist früher, als ich ausgekühlt habe, dass das Spiel nur für die Xbox rausgekommen ist, war nicht voll doof Und ja, das wäre das einzige Spiel gewesen, für das ich eine Xbox geholt hätte, eine Xbox 360. Und dann erfahre ich auch noch, dass es irgendwann eine PS3-Version gibt, die noch mehr Content hat. Und ja, könnt euch dann vorstellen. Wie genervt ich war damals. Ich weiß noch, auf Facebook haben sie alle alleweise nicht "Wann dein Namco immer angeschrieben" und irgendwie weiß ich nicht Boah. und irgendwie gebettelt, dass das Spiel irgendwie außerhalb Amerika rauskommt. Und ja, ist natürlich nicht passiert. Und ich war einer dieser Leute übrigens. Da noch mal ein Zauber. war diese blöden Viecher, ne? Angesprochen. war das ist so blöde ne? Wer hat sich diesen Mist ausgedacht? Hey, das ist er so dämlich ey. mal her Boah, ich drücke nach unten okay, ich dachte ich muss auch mal drücken ja falscher angriff ich wollte eine torte eigentlich kochen aber muss ich so glaube ich machen ne? die kochen ist zurzeit nicht möglich ich habe da sie dabei ich habe gerade oh, ich habe gerade gekocht was mache ich eigentlich na oh, muss es mich ja unbedingt sehen ne? kritisch wir mal irgendwie noch mal durchlesen mit den ganzen form machen mein gott tun alle ihre Angriffe irgendwie anders aussehen ja jetzt kommt eine boxhandschuhe aus naja geh weg da laufen tut sie auch anders <lacht> geht hat so vernervt, Die alle wegrennen, ey. Ah, Danke Carol. Ich glaube bis dahin werde ich mich noch in den Credits, sie spielt hier irgendwie beschweren hat. Die Gegner alle haben wegrennen sind, Ja, was ist das für eine dämliche Mechanik, ey. Keine tp da gehen wir auf. Wenn er die Gegner umfallen, ich kann ja nicht treffen, weil mir überlebt ja immer diese kleinen Sachen ja, aber auch abzuwehren, fast dann einfach nicht dann auch da ab. Frist hat der auto ist wahrscheinlich auch wieder ab ja ne? no. so. ich möchte nicht kochen ich möchte eine torte jetzt kochen ein Sorbet, Torte, egal, ja, war überhaupt erfolgreich. Jetzt nämlich nicht so aus. ich kann mit ihr irgendwie nicht den Ring benutzen. Ach so, ja okay, ich nehme an, weil die anderen, okay, wir haben nicht zwei Ringe, also Juri hat den Ring, ne? Da ja, wollte ich gar nicht machen. Was ist ja, damit schießt sie gut. meine Bombe ist außerhalb des Kampfes. <lacht> weg. Okay. Hörst also von mir? Okay. Habe ich bin mal aktiviert da? wenn irgendein Knopf da gedrückt. Also ja. Matte. Kann man glaube ich kann nicht benutzen hier, ne? Dreck. Ein Speicherpunkt. Na. Naja wenn sie ein Speicherpunkt in der Nähe ist, ne ihr macht schon spaß zu spielen eigentlich mit jedem charakter viel spaß also mal interessant an in den Tests aufspielen jeder charakter ist spiel war außer test und da habe es wirklich einige charaktere mit denen konnte gar nicht irgendwie kämpfen also du wolltest irgendwie weil ich nicht als magier fernkampf spielen mal so kochen, glaube ich. Na, naja ich nehme an, jetzt kein speicherpunkt in der Nähe. Jetzt pass auf, im nächsten Raum ist direkt einer. So alles Schätze hier einsammeln hallo. Kannst du nicht sagen, dass ich einfach liegen lassen soll? So richtig, da war kein Jahr nein, da こんな die 早く eigentlich hier war noch Geister Monster <lacht> Wir können die Sowas irgendwie ein Vereint fängt sich das kleines Mädchen. <lacht> hallo ja. ja. Also, ja, wir können ja jederzeit wechseln. Da habe mich gefragt, wie jeden hat jetzt mit der Gruppen oft so, wer ist denn hier noch am Lernen? Alle. Cool. <lacht> wir brauchen Estelle zum Heilen. Wir brauchen Rita, aber sie ist noch Level 30. Wir brauchen Raven, weil er ist auch noch Level 30. So, perfekt. Okay. <lacht> du Blöder. Wesens kann ich mich hier heilen. und vergessen man hat äh, nee, nicht zauber da was oben <lacht> kann gedrückt halten sehr gut wieder aus wie die form gewechselt jeder form möglich ja aus wo nee. der den gesehen ah, schon wieder beinahe So, das ist noch eine Truhe, die hätte ich gerne um ausgezeichnet. Boah, Leute, in der Geschickform, tut auch mehr Schaden machen. Nee, nee. kann ich nicht gucken. What? Start. Ich treffe damit nichts. Nein, ich habe jetzt zwei gedrückt, man. Nein. Boah, das gibt's doch nicht. Da komm her. Warum konnte ich das komm her? Endlich. Hoch auf den alten. Das ist der alte Knacker noch alles kann, ne? Zusammen sind wir viel besser. <lacht> Okay, kann die bauern einen Schnitt machen. Weiter geht's. Okay. Ah, wir die ne? nee, wir und eingegangen die bauern und kann die Orangen Gummi, das ist auf der Verschwendung, hier ist ein Speicher. Hier ist ein Haltspeicherpunkt. speicherpunkt so. ich nehme an, wir müssen nach oben, ne? Aber lass mal gucken, was hier ist. Wir haben bestimmt wieder voll weit übersprungen. Ja. Wir sind auch von hier gekommen, ne? Wie können die bitte schön das hier verpasst haben? Oder liegen gelassen haben, hallo? Was stimmt mit euch nicht? Da kriegen wir gar nicht nach mir. sind die Gegner hier wieder aufgetaucht, ne? Pass auf ja ich im spiel gesehen wenn ich habe nicht gesehen was er gelernt hat was hast du gelernt liebesfall für keinen fall mein freund mit wenig kp2 spürst du seine liebe <lacht> er hat eine heilart Boom, eine Karte auf dich geworfen. Neues Rezept, Rindschüssel. Okay Ich weiß nicht, wie ich das gelernt habe. Bitte, boah, willst du mich verarschen? <lacht> so, oh, wieso muss ich ihn da so schnell so nah nicht heran? weiß war noch gar nicht voll. Ne? Ich drücke ganz einfach unten. Ja. Oh ja, gut. <lacht> Langsam kriegt ich hin mit dem. fertigkeit Jäger. Jäger. Nen, den, den, den, den, den. Okay, was äh, noch nichts. Der Kampf gegen Luftgegner, die angestellung und den letzten Schaden irgendwas Rezept mein Gott. Hm, sie muss noch aus Sandwich lernen. Jeder andere muss noch alles andere lernen. Glaub ich uns mal irgendwann auf Screen ja eine Kochstunde machen. Weiß ich nicht. Im Versuch sie sicherzustellen hatte ich ja alle Rezepte ab. So, warum laufe ich eigentlich mit Juri durch die Gegend? Hallo. Betty, wir sind auf dem Piratenschiff. Ein Geisterschiff, also. Sieht aus, als wird jetzt ein Boss kommen. Pass auf. Und dann toter. das Alfred? seine Pirate, der in jeden Tales auf Spiel vorkommt? seitdem seine Leiche? 駿暦232年 ブルエールの月10日駿暦も40と5日。水も ich bin ein Schöner Schöner Schöner Schöner Schöner Schöner ich bin ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein ein Klingt wie diese Barrieren. Ja, da sage ich doch gerade. In der roten Kiste, hat er gerade gesagt. Okay, äh, <lacht> du nach Bosskampf, wenn ich den ja das Ding wegnehme, hier das ich gar nicht. Äh. Ähnlich habe ich mal jemanden, der ja gegen die Luftgegner was ausrichten ich noch eine bombe gegen gesicht werfen das war spieler zu sehr tut er voll im kreis rumlatschen das ist das. Komm her. Äh, äh, äh. Was das? Oh gut. Das wird die Mond zahlen, nur mit einer Knarre. Was das? Komm her. Wo? habe ich leider nichts anderes zum ausrüsten also reliquin symbol mit unter drei prozent ein eisen kampf da nee was hier oben noch also bestimmt auch noch ein riesen schatz ja aber eine tür wo ich rausgehen konnte vorhin Aha, da geht's noch mal hoch. Salbei. bei hm, mal aber hier? Zehntausend Gold, yay! Eigentlich voll unsicher, so eine Truhe irgendwie ganz oben irgendwie hinzupacken. Man muss noch einmal irgendwo eine Kurve nehmen, wenn so stark und das fliegt daraus, genau wie mit die Truhe. Da schatz: unsere nee. Captain oh, Captain Schatz, Schätzchen. Unser Schatz ist runtergefallen. So äh, rein Da, da kommen wir mal stand verlassen. da kommt da sowas von Bosskampf, pass auf. Ich heim mich mal. Hm? nicht ja, mit dem Arm noch dran. このいぞ。あ。あれん äh was geht. wir kamen Sie zu diesem Schluss, dass er irgendwie die Monster anzieht? Hey, die Musik habe ich schon mal gehört. Der ist Exilia oder Exilia 2. Okay, der hat eine Menge AP. Oh Gott. Alter, okay, ich dachte, dieser der Stein kam von, von dem Ding. Okay, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, wie stark die Bosse im Normalfall sind, aber aua. fast 200.000 AP klingt nach sehr viel AP. Wenn ihr mich fragt, Oh danke, Boah, so geil dass Raven jetzt heilen kann. Ich kann es ich da schießen ja. Das ist gut, ich kann voll aus so Fernien angreifen. na ah, Hilfe! Ah Hilfe! Äh... Oh, ist gut. Wat, ich bin tot oder auch nicht, weil er nicht angreift. Gut, alter, ich wollte schon sagen, es zählt uns mal genau weg, weil er so gefallen gut Toll, okay, wie toll, was habe ich gemacht. ist also irgendwas äh, pille habe ich irgendwas gegen pille ja. schwäche wird. Ja. man ja, geht doch nicht die ganze zeit auf sie los ich muss uns heilen Oh raven ist tot sieht mir ein bisschen zu stark aus danke los schnapp in dir aua jetzt immer noch im überleben mit hallo <lacht> schießen bitte geschickt warum das glaube war ich besser das bin ich meinem ding was machst du jetzt der fällt jetzt wieder um ist klar wenn ich im überlimit bin dann machen mich die botze fertig ich muss doch die gegner fertig machen äh, nein nicht orangen gummi ah, rita okay, sie hat noch geschafft zu überleben Mein Gott, der ist nicht leicht. Der, boah, der hat noch so viel AP. Ey. So, ähm. Alter. Äh, kann nicht wieder leben. Hey, nicht mehr. Ah. ah. Oh, wie mache ich nun diesen Sprung? Oh. Ufisa. Na ich wurde noch von der Heilung erwischt. so angefangen komm her. Hey, dieser Typ, ey. Das wollte ich eigentlich nicht. irgendwie nicht voran nein ich setze die ganze Zeit die falschen heil items ein er hat nur so viel ap ey. Okay. So, da mal wieder Komm schon, ich habe den grad der hat gerade voll gekettet. Oh, komm ja. her. Oh, komm her. Ja. Oh, ich treffe ihn nicht. Oh ja. Er hat noch so viel AP übrig, ey. Was? wir ist natürlich wieder alles passiert? Ich das Ja, danke. dieser ist Pizza? Hey. das war mal Alter, hab mich so schnell kaputt, so Alter, warum macht er uns jetzt so schnell völlig? Alter, was ist hier auf einmal los? junge werden den kampf noch vollen griff gerade noch vor ein paar sekunden ich komme mich um den ja ist das ist jetzt auch krank super sie ist tot ja Oh, Junge. Lass mich noch mal ein paar Sekunden hier überleben. Oh Gott. Wir sind das hier so aus dem Ruder jetzt gerade gelaufen. ist oh, das hat halt auch keine TP mehr? Oh. Geht doch mal auf mich los, ey. ey was ist ja los? Ja, boah, jetzt sind wir so was von tot ey was ist das? Lass mich doch mal ein paar Sekunden leben Hey, was ist das? der kampf lief mal so gut am anfang dann auf einmal geht es hier vor dem bach runter der geht aber auch nicht von der weg ey. Ey. ja super jetzt haben wir verloren geil mein gott macht doch mal halb lange welches level ist er ja 27 27 was er macht uns wohl völlig der geht auch nicht weg von Estelle. ja sind wir tot Ey, voller Bescheiße. Also, wer hat es jetzt schaffen, kein Herz mal? Wir brauchen... Äh.. Ey, dieser angriff ne? ja was soll ich dagegen machen wieder verloren ja nur ein trank des lebens So komm. Das darf nicht brechen. So ganz nebenbei. Nein. Nein, und jetzt sind wir tot. Nein, geh weg. Haua. Ja, okay. Na. No. Ich keine Tränke des Lebens mehr, also. Ja. Mann, das ist auch voll Kacke. Ja. Pf. Also muss ich wohl ein bisschen grinden hier, ja, ne? weil das schon wieder passiert. Außerdem habe ich eine ganze... Äh, schon wieder ein Bosse. Ja, wahrscheinlich eine bessere Gruppe herstellen oder so. Keine Ahnung. Das glaube ich auch eine Weile her, seit ich gespeichert habe. Ne? Also bevor wir da oben hingegangen sind. Ne? Also muss ich das auch machen. ja Gut, egal. Habe ein paar Parts aufgenommen, zwei Stück. Dann muss ich ein paar Sachen hier lernen wieder bisschen kochen, mal schauen, kann wir eigentlich zurück? Aber wir können gar nicht zurück, um Sachen zu kaufen. Ne? Nein, geh weg. Wir können auch nicht mal zurückgehen, um zu kaufen. Hey, ich hasse es, wenn sowas passiert. Gut, na, dann muss ich wohl ein bisschen hier leveln, so Level 32 vielleicht, ein paar Fähigkeiten lernen. Und ja, hoffentlich sind wir da ein bisschen besser am Start. Ne? Vielleicht eine bessere Gruppe. Ja, dann danke ich euch alle fürs Zuschauen. Bitte hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Wäre sehr lieb von euch. Und dann sehen wir uns ja in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.